Hier sind wir wieder in Ahead in Time. Doch, wir werden noch nicht weitermachen mit unseren Soul Quests, wie ich es jetzt mal nennen werde. Nee, wir werden hier zurückgehen zum zweiten Chapter, denn wir haben jetzt einen Hookshot bekommen. Und damit können wir nun das Chapter 2 hier abschließen. Ne, falls ihr euch noch nicht dran erinnern könnt. Hier bei Zugsause konnten wir die Mission nicht abschließen, weil man hier auch schon auf dem Bild sehen kann. Uns fehlte der Hookshot. Doch den haben wir jetzt freigeschaltet. Und somit möchte ich heute mal den Part lang nicht unsere Contracts weitermachen, sondern Chapter 2 abschließen. Und gucken, wer denn überhaupt diesen Filmstreit gewinnt. Da bin ich mal gespannt. So, mit den ganzen Leuten haben wir schon geredet. Und äh... das ganze war. Oh. That lever you just pulled uh it starts the train self-destruct uh. sequence and that ain't no joke it'll blow up Uh oh I need a movie with some real intense action So that's what we're gonna do The train's gonna blow in a few minutes Okay das ist nicht gut müssen wir hier Speedrun Modus anmachen But You can save us all Asi Get to the switch at the front of the train and turn it on Okay. Okay. Okay, lassie. Oh eine, eine 100 sekunden haben wir, ein bisschen <lacht> über. Und äh... dürfen nicht sterben und müssen es rüber schaffen. Sch schätze ich mal. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Und oh, das ist aber cool, das Level-Design hier, das gefällt mir. Das ist so klassisches Platforming. Oh, äh, äh, das hat mich gar nicht getroffen. <lacht> Auch gut. Äh, Verdammt, ich habe keine Zeit. Hier sind, <lacht> Aua. Hier sind Uhren. Habe ich gar nicht gemerkt. Aber oh, das ist eine coole Mission. Und die spielen hier Musik. <lacht> ja, damit es auch schön passend ist. Boing, boing. Ah, oh, jetzt habe ich die Uhr verpasst. Egal, sollte trotzdem passen, hoffentlich. Was geht hier ab? Huh? Äh... Uh, Nein, Hookshot. Verdammt, ich bin tot. Okay, ich krieg eine neue Chance. Und... Da komm. Okay, nächstes Gebiet. Wo sind wir hier? Was geht hier ab? Alles explodiert! Boing! Äh, egal, brauche ich nicht. Ich schaff's es auch so. Ich brauche den Feuerring. Ich brauche den. Und ich bin tot. Was passiert? Als ob. Ernsthaft? Dann muss ich alles neu machen? Das ist echt mies, du. Aber den Jump schafft man auch so, wie ihr gerade gesehen habt. Und die Ohr respawnt natürlich nicht. Also habe ich einfach jetzt Pech gehabt und muss damit leben. Na gut, wir sollten es trotzdem noch schaffen. Wir haben noch super viel Zeit. Und was? Einfach wie so ein Mario. Okay, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich beeil mich da. Ich beeil mich da. Alles gut. Alles chillig. So ein bisschen Star Wars Kantine-Musik. Äh, sammle halt nicht die Uhr ein. Doch so, jetzt. Äh. Boing. Oh, ich hab vergessen. <lacht> ah, ich hab vergessen, dass ich gedrückt halten muss. Oh Gott. Das kann noch was werden. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Moin! Moin! Wow! Okay! Einfach weiter geht's! In einem feurigen Dasein des Zuges. Einfach durch! Let's go! Warum nicht? Ich hab die Uhr verpasst. Schade. Wir haben nicht mehr viel Zeit! Eine Minute! Ich muss mich mehr beeilen! Oh oh! Chaos! Chaos! Chaos! Chaos! Was geht denn hier ab jetzt? Okay, Uhr? Ist 9 noch eine Uhr? Nee, ist nur ein Herz. Vielleicht nicht gebrauchen. Aber die Uhr kann ich gebrauchen. Wunderbar. Ey, äh, wie komme ich denn auf die andere Seite? Zurückspringen? Tatsächlich, okay. Okay, ich finde ich sehr, sehr gutes Level-Design bisher. Also, jetzt no joke. Das war meine nicht ernst. Ich weiß, es ist so viel Chaos. Aber wir haben es geschafft! Hm, ich habe nicht irgendwie gecheatet und mir ganz viele Uhren genommen. Nein, nein, alles easy. <laughs> oh all this raw footage we got! Look at how you you, you you're running for dear life! <laughs> uh, yeah, lustig, huh? Oh what? We did it in the name of cinematography! And to beat that no good DJ Grooves. I bet he wird, be able to make half the movie we just made. <laughs> Alright here, take one of these no, yeah. uh, thingabajs you like. You deserve it. Jo, Hä, aber ganz oben war da noch eine Uhr, die wir noch nicht hatten. Ist das eine, die gleiche Uhr oder ist das eine andere? Wissen ihr, was ich meine? Na egal, wie auch immer. Haben wir nicht jetzt schon den Film für beide fertig, ge fertig gedreht? Ach ja, und wir haben jetzt 20 Uhren. Das ist ganz wichtig. Denn damit schalten wir irgendwas frei, glaube ich. Regie Schaffner Zugsause. Schaffner als der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als rücksichtsloser Zünder. Eulen als Eulen. Okay, und was waren die Bewertungen? Sehr viele Punkte und viel mehr als das Pinguinchen. Oh oh. Not good. Oh. Uh, okay. Gut. <lacht> Okay. Ähm hier sind wir wohl wieder. Ich schätze, wir machen erstmal das letzte Level und gucken uns dann um. Genau, wir haben jetzt alles hier fertig. Oh Gott, es gibt noch ein Time Rift. Dann ja, komm dann. Machen wir erstmal das Time Rift. Final würde ich das letztes machen. Wo ist es? Das ist bei der großen Parade irgendwo. Ich suche das mal kurz. Und dann bis gleich. Fragt mich nicht, wieso, aber ich habe jetzt literally 10 Minuten oder so dafür gesucht. Hier ist es. Also, es sieht auch ein bisschen anders aus auf dem Bild, aber ja, hier ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe. Ich habe mich größtenteils in den Ecken umgeschaut. Nicht so viel in der Mitte, das ist ja fast in der Mitte, also ja, was soll's. Aber wir haben wieder Plattforming. Oh nein, die folgen uns, oder? Ja. So ein Spielchen ist das. Okay. Ja, aber für die, die nicht wissen, was für ein Film der andere Dude hat, also der Pinguin. Der hat so einen Film, wo wir als so Parade rumlaufen und wir sind vor der Star und äh, yo, irgendwie sowas, keine Ahnung. Kekse! Oh mein Gott, fliegende Kekse! Oh, die geht aber kaputt. Die werden aufgefressen, hier, ja, seht ihr? Die werden aufgefressen. Checkpoint. Ich mag die Musik, die ist ganz chillig. Ich weiß nicht, ob dieser hier so gut reinpasst in das Spiel, aber es ist trotzdem sehr chillig. Und die Vögel brauchen sehr lange, um zu mir zu kommen. Habe ich das Gefühl. Joink. Soing Scoop. Oh Gott. Wow. Okay. Komm schon, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ah, nicht festhalten. Da sind kranke Irre hinter dir her. Die wollen Musik spielen. Die wollen Trinkgeld. Oh nein, da sind sie auch schon. Ah, weg hier. Huh? Warum sind hier? Warum sind hier Felsen? Oder was auch immer? Achso, ich soll da hochklettern. Nein? Oh oh, ich sehe nichts. Ich muss aufpassen, dass die restlichen hier nicht nicht erwischen. Achso, ich soll hier. Ah. Okay, krieglitscht ein bisschen rum, aber das ignorieren wir jetzt erstmal. Boing, boing, boing, boing. Okay, gut, gut, gut, gut. Wo lang? Wo lang? Äh, hier lang. Boing. Ich sehe leider nichts, die Kamera spielt nicht mit. Ist nicht gut. Kamera soll mal wieder eingeloggt sein und mitspielen. Boing, äh, boing, boing. Yay. Alle Farben des Rainbows. Na okay, da haben ein paar gefehlt, aber... Egal. Joings. Ein Schalter schon mal. Und boing. Wo da hinten ist es ja schon. Kann ich nicht rüber tricksen, theoretisch? Einfach so ein Long Jump? Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das haben die extra nachgeprüft, dass das nicht geht. Was mache ich denn hier? Hä? Da komme ich doch niemals durch. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Hä? Huh? Was zum. So? Oh, okay. Jetzt fallen die da alle runter und respawnen. Das ist lustig. Irgendwie. Ja, könnt ihr könnt alle mal euch kurz festhalten. Dann ich überlege, was jetzt zu tun ist. Nee, das. ich muss hier durch. Wie mache ich das? Ha? Ich da durch? Ich bin gerade irgendwie verwirrt und ich bin auch gleich tot. Ne, keine Ahnung. Hä? Ich habe absolut keine Ahnung. Hä? Oder muss ich da runterfallen? Ist das Teil vom. Warte. Ne. Ist nicht Teil davon. Nee, ich bin tot. Boah, was? Oh, ich spawn aber wieder hier. Das ist zumindest ganz vorteilhaft. Weiß dann zwar nicht, warum man dann sterben kann, weil.. Äh, ich habe jetzt gar keine Death Penalty gehabt, sage ich mal. So soll man's machen. Wow. Okay. Warum habe ich jetzt First Try geschafft? Vorhin habe ich die ganze Zeit. Ich ich, ich glaube, ich sag lieber gar nichts mehr. Ich glaube, ich äh, rede einfach nie wieder. Ja. Das steigt die Chancen, dass mein Skill steigt. Das steigt die Chancen, dass ich. äh... äh ja, ne? ihr ja schon. Was ich meine? Genau. Alter, Ich musst das nur noch respawnen okay, egal, komm. Ja, hier Double Jump, genau, das war mein Fehler. So, beide Schalter. Ab nach Hause, Whee! Was? Oh, okay, jetzt verstehe ich, was meine Death Penalty ist. Ich muss das hier neu machen. Ja, aber okay, komm, das hier war doch mega easy. Das ist mal ohne Witz. Wo ist denn hier die Challenge? Einfach nur rot, blau, grün, gelb. Und dann halt den Long-Jump hier nach rüben. Das andere war zumindest noch ein bisschen schwierig, weil da halt präzisere Sprünge waren, aber hier? Ja, weiß ich nicht. Naja, wie auch immer. Jetzt können wir durch! <lacht> Rein da! Let's go! Schnapp es dir! Los! Die anderen kriegen auch eins. Ich teile. Aber erstmal wird am Rad gedreht. Ich drehe am Rad. Äh, neue Farben? Nee, danke. Hm, sieht irgendwie exakt gleich aus, wie das wir schon haben. Ja. Dann muss ich wohl das letzte nehmen. Eine neue Farbe. Gucken wir mal, wie sie aussieht. Pff, okay. Cool. Ich glaube, die Sticker sind alle nur für online, dass man halt online diese Sticker spammen kann. Und so sehen die Farben aus. Also, ja, ist ziemlich blass, aber not bad. Aber ich finde trotzdem, äh, die Farbe viel besser. Gefällt mir sehr. Okay, okay, auf zum Finale. Die Preisverleihung. Der Schaffner hat den Highscore. Inhaltssecker bestätigen? Aha. Alter, heißt das, ich kann die Level vielleicht nochmal neu machen? Warte, gibt es jetzt zwei Endings? Ähm... Okay, keine Ahnung. Ihn als Sieger bestätigen. Okay, weiß ich nicht. Äh, ich mach's jetzt also einfach mal. Ich hab keine Ahnung. Er ist irgendwie egoistisch darüber. Bist du sicher, dass du ihn gewinnen lassen möchtest? Was soll das heißen? Ist das. Ist das ernst? Soll ich jetzt nochmal in das Level gehen? Und Highscore bekommen? Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt einen besseren Highscore hier bekommen kann. Ich könnte halt höchstens in diesem Level noch irgendwie einen Highscore bekommen. Okay, ich habe mich ja super oft treffen lassen, hab lange für das Level gebraucht, aber halt. Keine Ahnung. Also, sie sehen doch beide sehr egoistisch. Gibt es das einfach nur Joe? Gibt es das steht ja bei beiden? Ich mach's jetzt erstmal. Und dann mal schauen, ob ich es dann nochmal machen muss. Aber erstmal mache ich das. Erstmal, dass ich ihn gewinne. Thank you, thank you. Oh, you're too kind. No, no, please. Keep going. Ich mag ist beide gleich. Viel. Also es gibt jetzt keinen, den ich besonders mag. Oh, Lassie? It's you! I did it! I won the annual Bird Movie Award once again. Oh, imagine that face. DJ Grooves must be pulling now, eh? <lacht> Here, take this tiny, insignificant movie. Brought to match your tiny, insignificant efforts in securing my victory. Ebooks. Yeah, I can probably sell it on Epub for dimes and nickels. Okay, ich glaube, man kriegt hier, ich glaube, das ist kein Level. Ich glaube, man kriegt hier einfach nur zwei Dinger beschenkt, je nachdem. Der gewonnen hat. Oh. Oha, ich bin der Hauptdarsteller. Unfassbar. Ja, wie gesagt, ich, ich werde jetzt noch mal das eine Level neu machen, Highscore schnappen und mir dann das andere Hourglass schnappen, weil ich glaube, das funktioniert so. Okay, ich habe jetzt so gut gespielt wie es nur ging und habe jetzt einen perfekten Score und der hat jetzt auch mehr Punkte als der Dude hier links und somit sollte das Resultat jetzt anders sein. Außer es war alles komplett unnötig und ich habe alles umsonst getan. Ich meine, ich habe zumindest ein Achievement bekommen. Aber was oh, yeah. Ernsthaft? Das war alles umsonst? Was? Das ist nicht der Ernst jetzt, oder? Ja, sorry, dann kann ich wohl nur einen gewinnen lassen von denen. Das war jetzt halt super enttäuschend, weil ich jetzt noch mal irgendwie... Weiß ich wie das 5 bis 10 Minuten oder so... Gesch Boah, nee. Nun, das war irgendwie eine Enttäuschung. Dann gehen wir halt wieder zurück. Hä? Äh, okay, hier ist irgendwas zum Erkunden. Wir ruften da an? The was, it was an inside What? The Studio. What I in Studio no one is also gibt's hier noch eine Quest? Blow the on this thing, darling. <lacht> <lacht> darling, ja, wer war das wohl war? Ha? Also, wie jetzt? Also, gibt es jetzt doch noch eine Mission? Ich bin total verwirrt. Tatsächlich, hier ist ein Ausrufezeichen. Also, hier gibt es jetzt einen alternativen Weg? Vielleicht war das doch richtig, dass ich ihm noch mal die Punkte gegeben habe. Ich meine, zum einen habe ich ja dafür ein Chip bekommen, also komplett unnötig war es ja nicht, aber zum anderen, vielleicht. Ist das ja sogar richtig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja alles komplett anders. Auch mal ist es hier dunkel. Ist aber mal Nacht. Und hier ist niemand. Weit und breit. So, ich weiß noch, wie man noch umgekommen ist. Und zwar sind wir hier so hochgeklettert, ne? Ja, genau. Hier rein. Richtig? Ja. Boah, hier ist ja gar nichts los. Wir ja nichts mehr am Film. Also so gruselig. Da hinten ist nichts. Nee. Nee, nee, oh Gott, ja, spooky, spooky, scary skeletons, oh, das muss ich jetzt alleine schaffen, den Jump? Ah, okay, easy, kein Problem für mich. Hier oben? Nee, er meinte underground, ne, buried underground, so wie bei, bei FNAF, oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, was ich hoch kann. war hier oben irgendwas? Also, wenn hier irgendwelche Collectibles waren, die sind scheinbar nicht mehr da. Ja, aber die Punkte sind auch irgendwie da. Hier seht ihr? Die Punkte sind noch da. Hm. Okay, keine Ahnung. Da leuchtet irgendwas. Aha. Du, du, du, du. Oh, hier war ein Fahrstuhl die ganze Zeit. Aber jetzt erst ist da offen. Da scheint so ein bisschen Licht durch. Sieht ihr das? Depp, depp, depp, depp. Yeah! Depp, depp, depp. Hey. Leute, ich hab voll Angst. Ich, verkle ich verkleide mich am besten mal lieber. Oh, Secret Kapitel. Die Preisverleihung. Ach nee, warte, das ist doch das letzte Level. Scheinbar gibt es das doch eins Level. Ich, ich bin total verwirrt. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin mega verwirrt. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ich glaube, wir sind jetzt endlich durch mit äh, Kapitel 2. Nein, hier gibt's noch Bonus-Zeugs, was wir uns natürlich holen wollen. Junge, wie weit wollen wir noch Underground? Hier wird uns niemand finden. Alter, was geht hier ab? Höh? Wo sind wir jetzt? Sind hier Verschwörungstheorien oder was? Was sollen wir hier aufdecken? Okay, wir dürfen nicht erwischt werden. Ja, ah, okay. Es ist wieder so ein Zeugs. Dürfen nicht erwischt werden. Sonst wissen sie, dass wir reingesneakt sind, obwohl wir es gar nicht dürfen. Denke ich mal. Uh, Fanpost ganz viel. Paket. Eine Flasche. Ja, verschicke ich auch immer gerne, meinen Lieblings-Popstars, ne? Klar. Warte mal, wie kommen wir da durch? Da ist eine Tür, da wollen wir durch. Hm... Vielleicht können wir ja oben drüber... JA... Wir wollen nicht zur Tür, wir wollen einfach da oben drüber. <lacht> hier es. Hier, hier droppt das Blut... oder sowas. Hä? was ist denn da unten? Ich weiß es nicht, gucken wir uns das mal an. Die Kamera will heute wieder nicht mitspielen. Viele von diesen Briefen sind unbezahlte Rechnungen. Macht Sinn. Bisher hast du kein Kino auf diesem Planeten gesehen und Züge zerstören, ist bestimmt ziemlich teuer. Ja, das mag wohl sein, aber wenn man auch die Rechnungen bezahlt hat, warum verbrennt man die nicht oder schmeißt die weg oder so? Ich weiß ja nicht. Oder vielleicht haben sie ja gar nicht bezahlt. Nein, das können sie nicht tun. Sieht so aus, als wärst du hier nicht erlaubt. Könnte man ja fast übersehen. Richtig, ich hab's übersehen. Ich wusste gar nicht, dass ich hier nicht erlaubt bin. Die, Stür die Tür stand offen und... Hö, wie hat mir das Ding nicht getroffen? Hö? Okay. Ich habe aber generell gemerkt, dass diese Elektro-Dinger hier wirklich... ...irgendwie verbackt sind. Von der Hitbox her. Und wie ist das jetzt bitte passiert? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, ich bin hier, I guess. Ja. Da leuchtet jetzt regenbogenfarbig. Mit etwas, was ich bestimmt haben möchte. Aber ich nicht weiß, wie ich drankomme, deshalb lasse ich es erstmal. Wie gesagt, falls ähm, es mir noch 100% fehlt am Ende, dann mache ich nochmal ein paar Bonusfolgen, wo ich versuche, die 100% noch zu handen. Klar, versuche ich das jetzt schon, jetzt schon alles zu zeigen, aber ne, kann ja sein, dass hier und da mir ein paar Wollknäuel fehlen, die äh, zu 100% zählen. Jetzt gerade habe ich, glaube ich, knapp 40% des Spiels durch, laut meinem Save-File. Und äh, dabei haben wir doch schon über 20 und verdammt, schaffst du jetzt den Jump bitte? Ich glaube, es gibt insgesamt 40, ne? 40 von den Hourglasses gibt's, ne? So war das doch. Alter, so schwer ist der Jump jetzt auch nicht. Bitte, come on. Come on, Bro. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, hier zu urteilen, weil es ist ja kein 3, ds ist. kann ich nicht wissen, wo ich landen muss. Äh, bitte nicht runterfallen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich will das nicht. Was haben wir denn jetzt? Was? Da redet irgendwer. Wer das das? Das ist der Typ, der gewonnen hat. Der gelbe. Ich hab, by the way. Mal kurz nachgeschaut, scheinbar ist dieser gelbe Dude richtig beliebt. Also, nicht schlecht, dass er gewonnen hat, schätze ich. Das ist sowieso der, der am meisten beliebt ist. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich mag beide irgendwie gleich. habe jetzt keinen Favorite. Hier ist ein Garn, nice. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr interesting. Kann ich hier runter? Ich kann auf jeden Fall hier stehen. Ich sehe nur leider nichts. Also wirklich gar nichts. Ich gehe lieber hoch. Oder ich sterbe einfach direkt. What? Wieso bin ich wieder hier? Huh? Ach, ist klar. Ist klar. Ja, komm. Was soll das denn? What? Okay, cool. Das ganze Geld respawned. Geldfarm entdeckt. Bitte mich crediten, falls ihr die Geldfarm benutzt, weil ich habe sie entdeckt, das ist meine Geldfarm. Aber oh, what the hell? Warum ist das so weird alles? Okay, lass das mal. Oh, Moment mal! Hier kann man nach oben. Habe ich gesehen. Also zumindest habe ich hier gerade Treppen. doch, hier sind... so, also nicht leid, Treppen, aber halt so einen Weg. Warte, vielleicht kann ich ja von hier hoch. Hier ist ja extra ein paar Edelsteine. Die wollen wir wahrscheinlich sagen, ja, dass ich von hier erst hier hoch kann. Okay, also hier geht's also weiter, schätze ich. Oder ist auch noch wieder Bonus? Ich hab keine Ahnung. Nee, das wirkt schon so, als würde es hier weitergehen. Aber wait, was ist denn hier? Mann, die Kamera ist echt doof in diesem Level. Also bisher fand ich die Kamera zwar nervig, aber nicht schlimm. In diesem Level ist sie wirklich schlimm. Aber ihr merkt es ja auch. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ich da dort in dieses Haus komme, zum Garten. Aber okay, egal. Diese Regale sind voll mit Filmen, von denen du noch nie gehört hast. Die Menge an <lacht> ...Vogelwort-Spielen in den Titeln ist erstaunlich. Okay. Boah, hier geht's ja noch weiter. Riesiges Level hier. Alles aufdecken. Ganze Wahrheit kommt uns nicht. Das erinnert mich hier ein bisschen an dieses eine Time Rift, was wir hatten in dieser Welt. Oh, gar Ja, nehme ich mit. Verstehe zwar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Stück Garn und einem Stück Garn, was einfach, ja, von einem bestimmten Hut gehört. Ich meine, man sollte hier schon längst diese Hüte haben, normalerweise. Auf dem Etikett steht rote Heringe. Diese Kiste riecht streng. Ja, wahrscheinlich sind da rote Heringe drin, du. Würde ich jetzt mal zoomen, ne? Und ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Oder wie ich hier hochkomme. Soll ich hier hochkommen irgendwie? Hm, vielleicht bin ich hier falsch. Hier gibt es vielleicht noch einen besseren Weg. Der bessere Weg, der richtige Weg. Noch ein Garnstück. Ein okay. Soll ich das sagen? Irgendwie, ich muss dashen oder so? Weil den Dash kriegt man ja nur mit dem Hut. Das Gefühl, das willst du mir sagen. Hä, wie komme ich hier? Von hier ist jetzt weiter hoch. Hä? Da oben ist auf jeden Fall so eine so eine Line, wo ich drauf springen kann. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Und wie stelle ich das bitte an? Auf dem die steht Cheshows Gewehre. Okay, ich möchte nicht die Gewehre von jemand anderen anfassen. Das ist nicht mein Property. Das ist nicht so interessant für mich. Aha, jetzt soll ich dashen. Ja, jetzt sagen sie mich, ich soll dashen, aber wenn. Das geht doch nicht. Warte mal. Achso, warte. Doch, von dort aus geht das. Okay. Also ja, die geben einen hier die Dash-Dinger, damit man hundertprozentig diesen Hut hat, obwohl man den eigentlich haben sollte. Im Normalfall zumindest. Keine Ahnung, was du falsch gemacht hast, wenn du das noch nicht hast. Vor allem ist es der beste Gut. Oh nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Okay, gut. Ich spawn wieder hier. Da will ich hin. Aber den Jump schaffe ich niemals. Aber den Jump schaffe ich. Boing. Boing. Boing. Und gib her. Hey, das ist Cheating. Ja toll, wegen dem Bug bin ich jetzt hier runtergefallen oder was? Ja, wow! Also, komm schon, das ist lächerlich. Egal. Ist ja kein weiter Weg. Ah. Egal, wo bin ich? Wo bin ich? Nicht am sterben. Nicht am sterben und nicht am runterfallen. Auf keinen Fall. Wo muss ich lang? Wo, wo, wo muss ich lang? Hm? Hier sind Herzen und Edelsteine. Ich habe leider den Jump verkackt und bin wieder irgendwo ganz unten und sterbe. Ne, hier gibt's was. Schaut mal. es gibt's ja hier so Schönes? Geht's hier weiter? Auf dem Etikett steht Handlungsrahmen. Okay. Moin. Doch, hier muss es weitergehen. Ach ja, und diese Dinger sind übrigens optional. Das ist einfach nur für ganz viel Geld farmen, ganz schnell. Die muss man auch nicht schaffen. Kriegt man nichts für, ist einfach nur hey, cool, juhu. Ja, aber wie gesagt, Geld können wir eigentlich gut gebrauchen, deshalb nicht schlecht, wenn wir das schaffen. Ernsthaft, das killt mich. Okay. Oh nee, ich bin wieder hier. Warum denn? Muss doch nicht sein, du. Muss doch nicht sein. Da muss ich überhaupt lang da hoch, okay. Dop, top top top ein bild von ihm mit einer knarre wundert mich nicht dass so ein typ eine knarre hat Auf keinen fall wo muss ich lang da leuchtet wieder irgendwas regenbogenartig schön schön schätze ich würde mir der hut sagen wo ich lang muss naja er zeigt mir halt wo das auerglass ist aber er zeigt mir nicht wo ich lang muss das ist das problem ja. Aha. Ich, ich kann nicht ganz genau erkennen, was das sagt, leider. Aber ist trotzdem very interesting. Sechs Vollknäuel. Ja, eins haben wir ja verpasst, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, ich weiß, wo wir sind. oben wäre noch eins. Ah, kann ich das noch schnell holen? Theoretisch ja. Theoretisch ja! Dann fehlt mir vielleicht hoffentlich wirklich nur eins. Aber warum kennt man so viel? Eis ganz viel, vielleicht sollen wir auch gleich äh, zu einer Statue werden? I don't know. Red Lines überall. Ah, die müssen alle grün werden. Das ist ja halt den Folgen. Hm, hm, hm. Das ist aber keine Plattform. Wie komme ich denn hier hoch? Was zum Ah hier ist. Ah! lol Blind. Habe ich nicht gesehen. Ehrlich nicht. Okay, Gott, ich weiß, die Folge wird ein bisschen länger, aber wir müssen das Geheimnis aufdecken. Das ist ganz wichtig, dass wir das Geheimnis aufdecken, Freunde. Und warum sind da eigentlich wieder die gleichen Eulen? Haben die vielleicht das alles hier geriggt? Hm. Ich habe übrigens keine Theorie, keine Ahnung, was hier passiert sein könnte. Aber egal, hier ist ein Schalter, einer von vier, ich wette hier drüben wird noch einer sein, hopp, hopp, hopp, ja, hier ist noch einer, ähm, immer den Lines folgen, sprich, ja, hier ist was, bin an dem vorbeigekommen, easy pee. ich werde nicht zurückgesetzt, nein mann, Ah, oh, wow. war hier war die ganze Zeit ein Schalter? Egal. Was soll's. Äh, ja, wir sehen uns gleich wieder. Wow. Lass mich nicht sehen, Kumpel. Okay, okay. Gut, gut. Jetzt sollten wir da sein. Hier oben. Letzte Schalter. Yes. Und jetzt. Kapikaze. Katze. Bonk